Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2, <lacht> hier auf Popel mit Zucker. Ihr fragt euch vielleicht, wieso wir hier anfangen. Äh, eigentlich wollte ich nicht hier hinten anfangen, sondern ich habe drin gespeichert, oder besser gesagt, drin aufgehört. Egal, ähm, wir können ganz kurz mal... Codex-Seiten haben wir keine. Noch nicht, ich habe welche gefunden. Salute, ich zeige euch mal was, ich habe was rausgefunden. Und zwar ist Venedig... Ziemlich sicher unsere letzte Stadt anhand von dem, was ich hier gefunden habe. Und zwar einerseits, das ist klar, die Geschäfte die sind erledigt. Renovierungen auf. Sammlungen. Gucken wir mal, Gemälde, 30 von 30. Ich habe alle Gemälde gefunden, somit müssten eigentlich alle Gemälde aus allen Städten gesammelt worden sein. Die Porträts von Ezios Zielen, ist klar. Solange wir noch Leute umbringen können, gibt es noch welche. Siegel, habe ich 4 von 6, das ist ganz cool, ne? Und Waffen habe ich auch nur noch eine, die ich kaufen kann. Die Missalias-Rüstung habe ich unterdessen freigeschalten. Langsam mal, die kommt. Ich verdiene recht viel Geld unterdessen. Wie ihr seht, habe ich auch 63.000 dabei, die Was ich nicht ausgebe. Ähm, ja. Dann zeige ich euch ganz kurz die Missalias-Rüstung. Äh, hier habe ich ganz viel, eigentlich alles frei. Ich habe ein neues Schwert. Ich zeige euch mal die Stats im Vergleich zu meinem Hammer, den ich bis jetzt benutzt habe. Das ist der Hammer, den ich bis jetzt benutzt habe. Der macht zwar einen Schaden mehr, ist aber zweimal langsamer. Das heißt, mein Schwert, das ich habe, ist ein 4-5-4er. Das ist ganz stabil eigentlich. Und ich bin recht zufrieden damit, ehrlich gesagt. Und Rüstungen, wo ist die Stahlrüstung? Die müsste, glaube ich, hier sein. Genau. Meine Stiefel, die ich habe, die misalias stiefel die sind eins besser in der Gesundheit. Entschuldigung, musst du mich kurz räuspern? Ja, die Missiles-Rüstung steht jetzt auch hier. Das sind meine Stiefel, die ich habe. Die sind jetzt neu dazugekommen. Ich vermute mal, wir schalten den Rest frei, sobald wir äh, in Venedig weiterkommen. Hier drin übrigens noch die ganzen Dolche. Ich habe noch mehr Dolche freigespielt. Wir haben neben der Ge gelehrten Ochsenzunge, die viele kleine hat, haben wir noch die gekerbte, die eine große Fläche hat. Das ist auch die, die ich benutze, weil es die beste Waffe ist. 5 und 4er, besser geht's. Einfach mal so. Und das letzte, ich habe ein bisschen rumgespielt, habe alle Aussichtspunkte gemacht und alle Federn gesammelt. Momentan haben wir jetzt 72 Federn und wenn ich auf der Map richtig gezählt habe, schalten wir noch drei Gebiete frei. Und in diesen drei Gebieten gibt es noch 28. Ja, genau, 72. Ich probiere mich immer kurz zu muten, wenn ich räuspere, weil mein Hals ist gerade ein bisschen komisch. Ich hoffe, ich werde nicht krank, aber mal schauen. Wie auch immer, wir haben mit 63.000 eigentlich alles gemacht jetzt, außer eine Waffe. Die Missalias-Rüstung noch. Ähm, ich bin eigentlich nur hier gewesen, um Geld zu sammeln und kurz die Waffen und Rüstungen zu ähm, austauschen. Auszutauschen, so. Weil, Reparieren wir kurz, wie immer. Denn hier ist gerade alles jetzt frei. Und guck mal, Widerstand, ist doch geil. Und die Waffen auch natürlich alles hier. Die waren echt teuer teilweise. Ja. Also hier in dieser Stadt 15.000 mit Rabatt. Daher ist einiges. Ja, das war eigentlich auch schon alles soweit. Dann gehen wir zurück nach Venedig jetzt. Ja, ich wollte einfach hier kurz starten, um euch das zu zeigen. Ich muss noch rausfinden, was diese Eins von Zwei Statuen zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das storymäßig kommt oder... Äh, wir müssen auf jeden Fall... ...nach San Marco, denn in San Marco geht es weiter mit unseren Codex-Zeiten. Ja. Ah ja, ich hätte noch einen Siegel abgeben können, aber das habe ich jetzt vergessen. Egal. Die geben da auch noch einen kleinen Wertbonus für die Stadt. Ganz, ganz meme. Nichts Großartiges. Und hier sind ja auch schon... Ich habe jetzt alle Federn gemacht, alle Aussichtspunkte hier für dieses Gebiet. Es gibt nur eine Codex-Seite hier. Äh, ich habe rausgefunden noch, hier unten, dieses letzte Gebiet hier, ist ein ganz kleines Gebiet und in dieser Kirche hier, wo jetzt das Codex-Symbol schon ist, wo ich aber noch nicht hinkomme, weil ich das Gebiet noch nicht freigeschalten habe, soweit ich weiß. Äh, hier ist dann das letzte Assassinengrab. das heißt, dieses Gebiet sollten wir, sobald wir das Gebiet betreten, alle... Ja, das ist voll wie so ein... Hey Leute, ja... Sorry, nee, aber auf jeden Fall, sobald wir das Gebiet betreten haben, kriege ich die alter Erüstung, denn diese Assassinengräber sind doch ja, dass ich sehr gerne mal zuerst erledige und ja, wir gehen jetzt zuerst mal zur Godex-Seite noch, die ist mir dann doch ein bisschen wichtiger, weil Bonus-Story, ich probiere ja immer ein bisschen abzuwechseln mit Bonus-Inhalten, ich habe mega viel Damage bekommen, wenn ich geflüchtet bin, ich sollte vielleicht mal, oh nein, ich habe immer wieder aufgefühlt, wenn ich gerade da war. Wir müssen auf so einem noch einen Attentat auf ein vergiftetes Ziel machen. Also nicht, weil ich muss, aber weil ich eine Vollkraftwerke kriege und ich will das machen. Ja, ich habe die Kisten, die ihr hier jetzt seht, die werfen Dach oben, ich habe die komplett ignoriert. Weil eben, ich habe jetzt schon 62.000, ich kriege pro 20 Minuten, also pro Stunde Aufnahme, also pro... Warte mal, pro 20 Minuten 12.600, ungefähr, 12.7 vielleicht. Und das heißt, pro Aufnahmestunde kriege ich locker mal so... 36.000 rein, wenn ich jede Stunde wirklich danach dieses, diese Kiste lernen gehe. Ja, wenn nicht, dann nicht. Und nein, mache ich nicht, weil ich habe eh schon so viel Geld. Und die letzte Waffe kostet ja auch nicht die Welt. Die Rüstung vielleicht, die ist noch recht teuer, weil die Missalias-Rüstung ist halt die beste Rüstung, neben der Altair-Rüstung. Ich mache sie aber nur noch wegen Collectible-mäßig. Hey. Nur die Wache steht über dem Gesetz, Stronzo. Das Problem ist, ich muss einen Vorsprung haben, um diese Mission zu erledigen. Das heißt, ich kann die hier gerade nicht machen. Wir müssen sie gut vorbereiten, auf jeden Fall, für diesen Erfolg. Ich will das nur kurz machen, um den Erfolg zu haben. Und eigentlich sie! Waffen alarmiert, ne? Der kommt in den Küchenmesser. Ja, genau, ich kann nicht kurz meine kleine Waffe zeigen, so. ist die, die Ochsenzunge. Oder die Ochsen... Doch Ochsenzunge heißt die. Glaube. Aber halt eben, die... Die Original, die hat halt diese sieben Klingen, die zusammenlaufen. Und das ist halt eine gemeinsame Klinge, eine Breite. Aber ich fand, die sieht designmäßig noch ganz cool aus, eigentlich. Und es ist halt die beste Waffe. Aber wir wissen wie das große Schwert, da macht er ein bisschen mehr. Den wollte ich gar nicht markieren, aber wir müssen hier rein für die Codex-Seite. So, und wieder auf. Mann, bin ich schlau. Ja, äh, das war's. Und somit sollte eigentlich alles erledigt sein, was ich machen kann, abgesehen von Nebenmissionen. Wie immer, weil ich keine Nebenmission mache. Wir müssen jetzt weiter hier in diesen Tempel. Das ist da, wo wir letztes Mal klettern gelernt haben, glaube ich. Hier komme ich, glaube ich, nicht weiter. Komme ich auf diese Brücke? Haben Sie das so weit gemacht, dass ich auf diese Brücke kann? Jawohl, sehr gut. Oh, ich kann hier reinlaufen und wenn ich zu lang drin bleibe, dann... Mein Controller hat es immer stärker angefangen zu vibrieren. Das heißt, wenn ich da wahrscheinlich etwa 10 Sekunden drin stehe, würde ich jetzt mal so schätzen von der Zeit her, dann werde ich desynchronisiert. Und sie haben aber keine Alpha-Wand mehr wie bei Assassin's Creed 1 drin. Das ist ganz schlau. Ähm, ich muss kurz mal hier dafür sorgen, dass der mich nicht mehr kennt. Es kann sein, dass ich irgendwann einen kurzen Klingeln habe. Dann muss ich kurz los, weil ich ein Paket abfangen muss. von der Post. Ich sollte eigentlich um 11 gekommen sein. Jetzt haben wir 1 Uhr. Nein, 12 haben wir. Ups, um 1 Uhr ist die erste Folge fertig. So rum. Äh, ja, mal schauen, ob die bis dahin da ist. Eigentlich kommt die Post normalerweise um etwa 11 Aber wir schauen mal. Also. Nee, ich muss auf die andere Seite von hier. Äh, uh, jetzt hier vorne gibt es glaube ich einen Haupteingang, ne ist so. Nein, ich brauche nichts anzuheuern. Aber normalerweise ist es so, dass wenn ich hier die Rüstung kriege, die dürfte jetzt hier eigentlich auch nicht frei sein, oder? Sobald ich die hier kriege, kriege ich sie auch bei mir im Dorf. Also hol ich sie mir dann entweder hier, wenn ich gerade hier bin, oder im Dorf, wenn ich da bin. Wir können auch kurz zu Luigi gehen, also zu Leonardo natürlich. Ich zeige Luigi, weil das das Logo ist. Ne? So, während dem der Quatsch gehe ich ganz kurz. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha! Du hast noch eine gefunden! Wie aufregend! Ja, wir tauschen einfach diese beiden Zeilen und schieben sie nach links. Fertig! Gerade wieder rechtzeitig da. So, kurz meinen Kopf anziehen, damit ich auch wieder In-Game-Sound habe. Der ist mir dann doch ein bisschen wichtig hier. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich Assassin's Creed-Alter spiele. Momentan eher neben Pokémon. Den COT-Teil mache ich dann, wenn ich Assassin's Creed fertig habe hier. Ich habe ihn schon installiert und alles aber naja. Ja, für die, die sind interessiert. Äh, ja. Eben, deswegen. Kann ja sein. So, wir müssen trotzdem in diese Kirche und nicht neben dran durch. Danke schön So, da. Kommen wir hier einfach so rein. Ja. Und da steht sie ja, die Dame. Ciao Bellomie, come stai? Bist du schon wieder zurück? Desolato ihr Kara, aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen. Es ist dringend. Antonio! Ezio ist hier! Ezio! Ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten Sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen Sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen? Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, Amici. Aber, Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerst bewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. <lacht> und deshalb lieben wir dich, Ezio. Kommt, sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Diese Sache mit dem Dogen. Ach doch. Schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adeliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Diebe und Söldner und Huren. Ja, ja. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen die Adligen sie zu ihrem Spielball. Er ich... ja, kommt hier mit, oder? Ja, kommt er, ja. okay. Weil ich würde dann doch gern dem Ärger ausweichen hier. Ich habe jetzt beide Kopfhörer eingezogen, weil das du alles mal. Ach, leck mich. Dachte ich mir schon. Gut, hier lang. Schön ist, ich kann so tief fallen, wie ich will. Wenn ich mich an der Kante festhalte, dann bekomme ich weniger Schaden. Also bekomme ich keinen Schaden, im Vergleich zu... ...im Vergleich zu, wenn ich einfach auf den Boden klatsche. Hier in diesen Ringen hätte man den Schatz versteckt. Aber hier haben sie natürlich keinen drin. Okay, auf jeden Fall müssen wir hier hin. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. <lacht> war bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Ja, mich Klugscheißer genannt. Auskundschaften. Ja, von mir aus wäre die Vordertür easy, weil kämpfen kann ich ja gut. Ich habe es übrigens geschafft, diesen Turm hier zu erklimmen. Das war ganz lustig. Ich mache das kurz, dass wir hochkommen, damit ihr das auch seht. Das war ganz interessant, ich habe daran gar nicht gedacht, dass man ja nicht nur von Fenster zu Fenster springen kann, sondern diese ganzen Beziehungen hier oder Griffe sind alles Optionen zum Klettern. Ich würde eigentlich gerne... Ach, hier, hier klemmt er immer. So, jetzt. Ich weiß nicht, wieso er hier immer klemmt, aber naja. Also, wir können jetzt hier rüber. Ach, ich muss am Bo ah oh, bin ich dumm. Nein, nein, nein, nein, nein. Nein. Ja, da wäre ich instant tot gewesen bei so einem Fall normalerweise. Wo ist denn der? Ah, jetzt. Ich dachte, ich muss hoch, Entschuldigung. Also, was denkt ihr? Auskundschaften. So werden halt. wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. <lacht> okay. Dann ist unser nächster Punkt. Irgendwo daneben. Oh, ich bin ins rote 4 getreten. Entschuldigung. So, aber diesmal muss ich hoch, weil jetzt ist er ja noch so halb transparent. Noch höher. Ja, dann gehen wir zuerst hier drauf, wenn er nicht mehr klettern will. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler, aber eigentlich sollte das richtig sein. Jetzt habe ich einen Sprungpunkt, ist okay. Ah ja, genau. Seht nur, überall Bogenschützen. Ist ja kein Problem. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Stimmt. Das ist ein Problem. Letztes Mal sind wir weiter vorne, also weiter im Norden reingekommen. Ja, der kommt schon mit. Ja, der klettert natürlich wieder wahrscheinlich. Ja, der klettert runter. Okay. Ja, ich wollte es da eigentlich nicht runterjumpen, sondern über die Mauer, aber ist okay. Und während wir warten, können wir noch kurz hier Geld holen. Dafür eh nicht weiterlaufen, weil sonst habe ich zu wenig... Er hat zu viel Distanz zu ihm. So, und jetzt ist er da. So, kommst du? Okay, er kommt. Sehr gut. Und unser Ziel ist... Nein, nein, nein, nein, nein. Ah, leck mich doch. Okay, dann schwimmen wir halt. Ich glaube nicht, dass das schwimmen will. Wir gehen über die Brücke. Es ist ein Medizin, egal, eine Medizin zu nehmen. Sind wir so nicht im Sperrgebiet? Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. So ein Zufall. Sollen wir? Oh, da wäre ich auch hochgekommen. Ich habe es ein bisschen komplizierter gemacht, aber egal. Das zählt alles nicht jetzt. Okay, jetzt sind wir im Sperrgebiet. Muss ich wieder warten, weil der Typ ist hier. so das Anführer der Diebesgilde, nicht unbedingt der Schnellste im Vergleich zu mir. Ich glaube, Ezio ist einfach recht gut geworden schon in der Zeit. Da ist auch schon einige Jahre mitgemacht. Angefangen habe ich, glaube ich, wenn ich es richtig habe, 76 und jetzt sind wir im Jahr 81. Also da ist schon fünf Jahre ein Assassine. Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimald. Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signore? Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht, verzeiht. Ich wollte wirklich nicht... Ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Anschließen. Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Wir hätten doch vom Dach runterspringen können. Aber ja, ich glaube, ich weiß, wie es jetzt kommt. Ich habe eine ganz gute Ahnung. Denn letztes Mal, als wir Leonardo trafen, abgesehen von den Codex-Seiten, hat er ja dieses Fluggerät gehabt. Ja, ja, gehst du bitte... Jetzt muss ich zu Leonardo, also. Ist ihr denn mit einer Frau etwas anzufangen? Ich kann die 150 geben. Mehr kann ich nicht machen mit den Frauen hier. Wer könnte sich vor solch einem Mann verstecken? Die Frage... Ich glaube, da komme ich schon rüber, oder? Das ist schon das richtige Gebiet. Ja, genau. Das ist einfach ein riesen Fluss dazwischen. Was ist das hier? Ah, mein Teleport. ist mein Quickport. nicht der Hafen. Nein, hier sind wir nicht angekommen. Ne, ne, ne. Nö, das ist was anderes. Jetzt muss ich gucken. Doch, hier war richtig. Ich könnte auch einfach über das Dach, aber... Ich glaube, hier habe ich ungefähr den richtigen Weg dafür. Ja. Perfekt. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Oh yeah! Hier müssen wir in den Wachen treten, glaube ich. Ich glaube, das war in diesem Kapitel. Okay, ich muss auf einen Kopf haben. Meine Stimme klingt zu so komisch, wenn ich beide drin habe, weil es zu stöpselig ist. Also, wie funktioniert das? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio! Ja, das wird interessant. Na, warum stürze ich ab? Das ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Ah. Ich glaube, ich bin zu schnell gedived, kann das sein? Ich kann's nicht glauben! Es klappt! Es klappt! Du bist geflogen, Ezio! Geflogen! Sieh, aber nicht sehr weit. Nun, was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut. Lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein, sein Mezzo die Merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich! Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee! Heurika! Natürlich! <lacht> Genial! Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend, in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Weh! Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun. Aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Okay, jetzt wird's interessant. Oh, auf die Mission freue ich mich ja. Ich gesagt schon richtig. Und es klingt auch ganz cool eigentlich die Idee. Das sind aber mehr als vier Gebiete. Oder sind das die Anzahl Wachen, die ich ausschalten muss? Weil das würde einfach heißen, dass jeder Ort mehr als, äh, mehr als eine Wache hat. Codardo, kämpfe wie ein Mann. Was treibt einen dazu, sich so okay du bist dein <lacht> Ja, das war jetzt ein bisschen undramatisch, aber Jetzt bin ich gespannt, was der nächste Ort ist Okay, da habe ich unterschätzt, dass das ist ich dachte, das reicht zum Springen, aber naja, dann eben nicht. Nein, ich hätte im Wasser landen können. Aber natürlich schaffe ich das nicht, im Wasser zu landen. Das ist auf dem Schiff. Das ist auf dem Schiff. Den sollte mich schon vor einer Stunde ablösen. Meine Frau wird mich umbringen, wenn ich wieder das Essen verpasse. Oh ja, wenn wir schon hier sind. 75, 100. Oh, wow, wir machen Upgrades. Hi. Hat den anscheinend wirklich. Hä, habe ich jetzt meine große Waffe? Ich habe. Ah, ich habe aus Versehen statt Medizin, habe ich die vorhin genommen. Okay, so, dann muss ich den einfach mal verhauen, dass der mich in Ruhe lässt. Als Maul. So. <lacht> ja gut Dann kann ich meine Waffe wieder nehmen Oh was? Winkel. Yes! Oh, ich hasse die Heavys so hart. die kacken. Hasse die Heavy's. So, wo ist meine Waffe jetzt? Hä? Ja, das ist doch meine Waffe, oder? Als ob ich jetzt diesen Scheiß Streitkolben statt meine Waffe habe? Leckt mich doch alle fett, das ist doch behindert. Meine Fresse, ich will meine Waffe und nicht so einen dummen Dreck Streitkolben, der nichts kann. Muss ich jetzt dafür extra zurückfahren? Alter Halsmaul, leckt mich am Arsch. soll euch! Das ist halt so von mir aus Spiel. Ich darf ja nichts anderes machen. Natürlich. Ich da hoch. Jawohl. Oh, halt zum Maul. Wir Kacken. Wenn der nicht durch Und alle würde, könnte ich auch mal rennen. Und nicht nur schleichen. So jetzt Fick dich. Ich weiß ja nicht mal, wen ich töten muss. Wahrscheinlich die Bogenschützen da oben. Werdest du bitte schneller machen? Na, du, halt's Maul. Halt hoch. Ich kann dir ja nicht mal runterspringen, und um zu töten. Nee, ich muss es natürlich so machen. So, bevor wir die Feuer entzünden, will ich meine Waffe wieder haben, weil die ist scheiße. Ja, was war das für ein Airkill bitte? Der war ja richtig scheiße. Wieso habe ich Gebiete gesaubert 3 von 4, aber ich habe noch zwei Zielorte offen? Das ist ein bisschen komisch. Na egal, wir gehen hier mal runter. Weil hier sind ja anscheinend solche, die ich töten kann. Jetzt kann ich den einfach zuspammen. <lacht> Der hat noch einen guten Kolben gehabt, aber egal. Boah, das geht so lange, bis der mal Damage nimmt. Scheiß machst du hier, Kollege. Gehören alle zum selben Gebiet anscheinend, weil ich habe jetzt hier die Ziele erledigt, aber ergibt es mir noch nicht. Wahrscheinlich muss ich beide Seiten befreien, dass die linke und die rechte Seite vom Eingang frei ist. So muss man schnell reisen. Waffe wieder. Wo muss ich überhaupt hin? Okay, ich muss ganz in den Hafen nächstes Mal. Warte mal, hier unten ist ein Quickboard. Ich glaube, das ist der schnellste Weg. Weil kann die erste Waffe, die ich mitnehme, ist ja einfach mal meine Hauptwaffe jetzt, obwohl ich die nicht will. Oh, mein Aufsehen, mein Aufsehen ist fast voll. Ja, scheiße. Aber gut, nächstes Mal, sobald wir zurückkommen. Also nicht nächstes Mal, diese Folge noch. Dürfen wir fliegen? Ich muss sie nicht nochmal neu kaufen, oder? das Waffe. Nee, nee. Seht ihr, alles ist besser als die Waffe, die ich habe. Jeder <lacht> scheiß Kriegshebel oder so. Okay, der Alzirisch ist, glaube ich, der Beste, den ich habe gerade. Deswegen ist das so viel besser, aber trotzdem. Immerhin kann ich gerade noch Geld abheben und Codex seiten hinbringen, theoretisch. Das müsste der hier unten gewesen sein. Shianova. So. Nehmen wir mal, wir haben noch nicht genug Geld, deswegen... Lohnt es sich ja auch schon, das mitzunehmen für mich. Geil, ne? Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Ich glaube noch drei Stück fehlen mir, wenn ich es richtig sehe. Ja, noch vier, okay. Und wir können noch... ...ein Siegel anbringen... Ich habe wirklich die Hoffnung, dass wir als nächstes das Gebiet freischalten, wo das letzte Grab ist, dass ich den letzten Teil mit der legendären Rüstung machen kann, damit die nicht einfach nur so ein Aftergame-Bonus ist, sondern halt wirklich noch Story was, Storymäßig was äh, ausmachen kann. Das wäre schon cool, dass man in der Main Story den letzten Teil abgesehen vom Bonuskapitel äh, mit der Rüstung spielen kann. Denn Kapitel 12 und 13 waren es, glaube ich, wenn ich es richtig habe. Äh, sind ja ein Bonuskapitel, deswegen. Da sollte man die haben. Und ich kann ja noch nach... ...irgendwohin. Ich sag jetzt nicht wohin. Ich weiß wohin. Äh, wenn ich alle Aussichtspunkte gemacht habe, die würde ich auch gerne machen. Säbel so wieder. Ich habe Ja, die Rüstung werde ich wahrscheinlich in der Stadt selbst kaufen. Das ist eigentlich scheißegal jetzt. Brauche ich brauche das Geld wirklich für gar nichts mehr eigentlich. <lacht> Wir müssen in die Diebes-Gilde, da geht es dann los, so ungefähr vom Ort her, wenn ich es richtig habe von der Story, deswegen habe ich vorhin geguckt. Ja, ich spiele Assassin's Creed eigentlich immer in diesem Stil. Auch das Brotherhood kann man ja seine eigene Gilde, wie also in dieser Stadt nochmal aufbauen. Das ist dann ganz am Anfang der Story wichtig, das kommt dann. Aber man kann die Stadt aufbauen und deswegen würde ich da halt auch wieder die Stadt farmen. Es bringt halt einfach unglaublich viel, wenn man das so macht für mich. Weil man halt von Anfang an halt recht gute Boni hat dann. Oh, eine merkwürdige Art der bitte nach rechts springen. Sehr beeindruckend. Aber warum nicht Musst einfach? Diese nicht... Zettel. Ah, Ach, leck mich. Ja, ich muss es immer komplizierter machen hier. Das ist ein Zeuge. Ich renne in die falsche Richtung, merke ich gerade. <lacht> ja, ich wollte nur kurz mein Aufsehen äh, reduzieren. Ganz wichtig. Denn. Denn man weiß ja nie, wann es weitergeht. Okay, ich bin sogar richtig, dass ihr aufs Dach muss. Immerhin das. Wow. Er springt an der Leiter vorbei ans Fenster. Okay, von mir aus. Mach, was du willst, Ezio. Feel free. Du bist ein freier Mann. Du darfst machen, was du willst. weiter. Okay, durch es diese Feuer müssen wir jetzt fliegen. Es ist vollbracht. Wie schön. See. Nun hoffen wir, dass euer Plan aufgeht. Denn wir haben fast keine Zeit mehr. Hör gut zu, Ezio. Du wirst von Feuer zu Feuer fliegen müssen. Die Hitze der überflogenen Feuer wird dich wieder aufsteigen lassen. Verstanden. Aber Vorsicht! Heute Nacht sind Schützen auf den Dächern. Weiche den Pfeilen aus, oder es wird ein kurzer Flug. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich dieses Ding fliege. <lacht> Nun, du hast die Beine frei. Wenn du nah genug herankämst oder ein Pfeil im Schädel, könntest du sie vielleicht von den Dächern treten. Nett. Jetzt oder nie, Amico Mio. Ja, das muss ich machen. Aber eben, man kann es später... Man kann es nicht später machen, außer man hat das DLC, so gesehen. Also diesen Erfolg kann man nur hier spielen oder im DLC dann, aber ohne das... Die Bonuskapitel gibt es diesen Erfolg nicht mehr zu erhalten später. Okay, das ist schon cool gemacht. Aber ich sehe halt keine Feinde, ne? Aber ich bin zu tief, ich bin zu tief. Da! Yes! Als ob die plötzlich brennende Pfeile haben. Habe ich kein Feuer mehr? Okay, wir fangen nochmal neu an. Weil ich dachte, hier ist noch Feuer. Ah doch, hier unten. Okay, zum Glück. Das Schiff brennt schön. Okay, nicht genug. Ich stürze mal ab. Wir fangen nochmal neu an. Aber den Erfolg habe ich. Das ist schon mal was. <lacht> ich habe jetzt den Namen nicht gesehen, weil ich mich konzentriert habe. Okay, jetzt können wir safe spielen. Jetzt muss ich wirklich nur noch auf die Feuer achten. Das ist schon mal ein riesen Fortschritt gerade. Ein zweites, dass ich dafür sorge, dass ich wieder atmen kann. Ich glaube, ich werde wirklich kommen. Ja, schießt doch. Schieß doch den Dämon. Ja, okay. Nein, die Synthro ist wirklich nicht schlecht. Also. Ich finde es allgemein immer übertrieben, wenn man sagt, ja, ein Game so dein Filmen, Serien, Anime auch. Anime ist immer so ein Riesenthema. Ja, die deutsche Synchro ist so schlecht, die Deutsche so sagt. Nein, eigentlich. Nein. Früher, ja. Wenn man diese ganz alten Dragon Ball-Serien und so anguckt. Dann war die frühere Synchro richtig scheiße. Okay, hier bin ich auf einer Safe Route, glaube ich sogar. Tempo holen. Da müsste das brennende Schiff sein. Oh, die Hitze hat nicht gereicht. Fuck off. Okay, das ist schwierig. Ich sollte vielleicht auf den direkten Weg gehen, mehr oder weniger. Mal schauen. Äh, auf jeden Fall, eben die frühe Synchro von Dragon Ball und so, die alte Synchro. Und Yu-Gi-Oh! ist jetzt auch nicht so perfekt, sind wir ehrlich. Die englische Synchro ist immer noch mal was anderes. Yu-Gi-Oh! vor allem die GX-Ausschnitte von den alten englischen Synchros sind immer ein Highlight. <lacht> da gibt es ganz viel auf Twitter, das ist echt unterhaltsam. Aber auf jeden Fall. Auf den Dämon. Auf den Dämon. Ja, ich hab's gecheckt. Äh, aber auf jeden Fall, ich finde die heutige Synchro ist echt super. Also sie schaffen es wirklich an Emotionen reinzubringen. Man versteht, was sie sagen wollen. Es ist nicht einfach nur so ein Google Translator Synchro, wie es früher auch oft der Fall war. Das war echt nicht lustig. mich gerade, ob ich gar nicht auf den direkten Weg gehen darf, sondern, ja klar, das fällt nicht auf, wenn jemand so viele Fackeln durchs Dorf schleppt, ne? Oh, ich komme da schon nicht mehr aufs Dach hoch. Ach, voll. Okay, ich nehme Flamme für Flamme jetzt mit. Das kann nicht sein, dass ich so schlecht fliege. Ich muss mal gucken, wo ich hin muss, ob die Flammen markiert sind. Ich habe sicher mit Select eine Map, wo ich das ziehen kann. Hier haben sie wirklich extra einen großen Teil nicht abgeflammt, dass ich da eine Challenge, eine Challenge habe. Fuck. Also es ist egal, wo ich durchfliege. Ich sehe mein Ziel immer noch nicht. Moment, ich muss kurz warten. Okay, sie haben die Charaktermodels ausgewechselt. Geil. So, jetzt sehe ich mein Ziel. Ich kann hier schon relativ direkt fliegen über diesen unteren Bogen... Und dann hier über den Quickport, also über mein Schnellreisesystem, dann hier rein. Da ist auch dieses brennende Schiff in der Mitte. Ich kann da schon rüber. scheint mir sogar fast einer der kürzesten Übergänge. Ja, es sind eigentlich alle Übergänge recht lang weg. Aber ist gut, das heißt, ich kann auf der rechten Seite schon bleiben, wenn ich oben bleibe. Heißt aber halt, ich sollte auch wirklich auf diesen Dächern bleiben. Nein, die haben eine Obergrenze drin. Ich kann nicht höher als diese Türme da fliegen, glaube ich. Das mache ich jetzt mal. Hol mir noch die zwei Boosts da. Und mit dem hier kann ich dann wahrscheinlich weit rüber fliegen. Ja, das sieht schon viel besser aus. Und jetzt muss ich dann über diesen Punkt da in der Mitte auf dem Dach, der jetzt gerade genau vor mir ist noch. Jetzt genau. Jawohl. Oh, jetzt bin ich ein bisschen zu tief gewesen wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, was die mit ihren Bögen machen. Aber egal. Da vorne muss ich landen. Da vorne muss ich landen. Jawohl, ich hab's geschafft. Und der letzte Pfeil war extra, dass der trifft. Hat im Tempel auch niemand mitbekommen? Keine Sorge. Bestimmt nur Kinder. Mit Knallfröschen. Kommt. Ihr seid am Zug. Kann ja, ich darüber. Ne. Okay, dann lassen wir es. Ohne bemerkt zu werden, da reinzukommen. Hm. Klingt nach Spaß. Ich mache uns allen mal einen Gefallen hier. Halt! Signore, trinkt das nicht! Du kommst zu spät. Der Doge ist schon tot. Was? carlo Verzeiht, Signore. Ihr hättet eben einfach auf mich oh. hören sollen. Du hast wohl versagt, Assassine. Vergebt mir, Signore. Tut mir leid. Warum? Wofür denn das alles? Assassino! Assassino! Er hat ihn ermordet. Der durch ist tot. Diese Pisse holen wir uns jetzt. Wenn A Ezio das mal richtig machen würde. Ey! Leck mich und spring! Du dumme Pissnelke, komm her. Wieso visiert er den jetzt nicht an? Ich will nicht gegen die kämpfen. Ich will nur diesen Stricher hier. So, leckt mich alle. Sorry. Ein Attentäter tötet den anderen, wie es scheint. Wir töten und glauben. Es wäre das Beste, oder? Messer Ezio? Ich tue das nicht für mich selbst. Ich bringe dieses Opfer für die gute Sache. Requiescat in Pace. Du, du tötest mich? Du tötest mich? Boah, das Boah, das war jetzt dummes Timing, weil jetzt sieht es wirklich so aus, als wäre ich es gewesen. Aber, ja, ähm, ich glaube, dieses Kapitel habe ich letztes Mal nicht mehr gespielt. Oder vielleicht habe ich das ganz knapp noch gespielt, weil eigentlich wäre das jetzt Sequenz 7 gewesen, meinte ich. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich die... Erledigt habe letztes Jahr. Ah, ne, eben. Die haben wir neu erledigt. Okay. Na, ich dachte schon, diesen Kill mit dem Fliegen. Letztes Mal habe ich nicht, nicht geflogen. Wir haben gar noch. Ah, ne, Monteregionis wert, ist gestiegen, deswegen. Ich dachte gar, wir haben noch Geld gekriegt da, aber ne. Puh. Machen wir auf? Nein, nein, nein, okay. Fünf Jahre nach dem Mord also. Ich hoffe, ich komme jetzt mit den Zeiten nicht durcheinander. Ich meinte, letztes Mal wäre 81 gewesen. Und jetzt ist 86, wenn ich es richtig liege. Geil. Okay, also. Boah, weiter geht's. Oh, Ezio, mein Gott, du lebst! Okay, es kann keine das fünf Jahre sein. Ich versuchte ihn zu retten, Leonardo. Aber die Wahrheit zählt hier nicht. Ich versagte. Und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs. Nun, vielleicht hast du Glück. Es ist Karneval in Venedig. Die Zeit, in der jeder Mann sein Gesicht versteckt. Darum bin ich hier. Hast du eine Maske, die ich tragen könnte? Natürlich, natürlich. Irgendwo hier drin. Grazie, amico mio. Und ich habe etwas für dich. Oh, mehr von dem Kodex. Aha. Sie sieht sehr komplex aus. Eine neue Zeichnung, mein Freund. Ein Mechanismus für das Gelenk, aber keine Klinge. Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein. Aber so klein wie ein Kolibri. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Bauen wir sie und finden es heraus. Alright, eine Pistole. Es klingt ein bisschen weit ausgeholt. Das ist geil. Okay, das ist schon cool, aber Wurfmesser sind halt trotzdem noch. Wobei, ich glaube, Wurfmesser hier kriegen allgemein erst mit zwei Schüssen und hier ist halt ein One-Hit. Aber Schüsse sind halt auffällig. Nice, aber ey, coole Waffe. Du hast mir sehr geholfen, Bruder, aber gerne. Doch sicher bist du nicht zurückgekommen, um mit neuen Spielzeugen zu gehen. Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde? Marco Barbarigo? Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen. Ich habe ihn in letzter Zeit häufiger bei gemeinsamen Freunden gesehen. Dort würde ich ihn suchen. Im Bezirk Dorsoduro, Im Süden. Frag nach Schwester Theodora. Schwester? Naja, <lacht> irgendwie schon. Ja, Schwester. Und Ezio, du darfst dir heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie Leonardo. Jetzt wegen der Maske. All right. <coughs> Okay, wir kommen ins letzte Gebiet, wo ich noch ein Grab habe. Achso, ich habe jetzt eine Maske an. Sogar. Ich wusste nicht, dass ich die schon anhabe. Das, ist das nächste Event wird einfach dieser Karneval sein. Ich bin gerade aber am gucken. Eventuell mache ich einen Aussichtspunkt kurz, wenn es geht. Da, ich hoffe, ich finde gerade einen. Wir schauen kurz. Weil ich würde zuerst das Grab machen wegen der Rüstung eigentlich gerne. Einfach, dass ich die habe, weil ist cool, ne? Ah oh ja, apropos Rüstung und Waffe. Ich muss eh noch gucken, dass ich die letzte Rüstung und Waffe noch kriege. Weil mit dem neuen Gebiet kann es jederzeit sein. Ich vermute mal, die Rüstungen werden pro Gebiet. Kommt ein Stück Rüstung dazu. Die Massilia-Rüstung. Oder wie hieß sie? Ich glaube Massilias Rüstung oder so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich sag. Muss ich mich kurz umgucken. Da unten ist auf jeden Fall mein Ziel. Habe ich hier einen Aussichtspunkt? Ich habe mehr als genug Aussichtspunkte. Wir machen noch dieses Event, aber trotzdem zuerst kommen. Weil wenn ich die Events für Startgebiete habe, kriege ich später die Gebiete selber komplett frei. Ich muss halt noch ein bisschen basteln. Ich baue was, aber also in echt nicht im Spiel. Aber wird dann schon mal hier die Federn sammeln danach. Wir schauen mal. Immer als weiter. Antonio, wir müssen reden. Ezio! Ezio Tode Theodora! Darf ich euch den <lacht> talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Madonna! Ah, Schwester Theodora! Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. <lacht> nee. Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht. Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt! Kommt zu uns, Ezio! Trinkt! Trefft die Damen! Ah! Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld nee, gestohlen! Mr. Ezio, Dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach! Ja, dann... Los geht's. Der wollte nicht bezahlen, wahrscheinlich. Diese dumme Drecksau. Den holen wir noch. Komm nicht näher, oder ich schlitze dich auf. Ei, ich jetzt. Zwing äh. mich nicht. Nochmal zu drücken. Wer giss? Interessant. Hab ich denn irgendwas auf der Map. Ne, interessiert mich nicht, Entschuldigung. Ihr könnt anhalten und lesen, wenn ihr wollt. Tut mir leid. Ist nicht so meins. Ja, wir machen nächstes Mal mit der Story weiter. Ich bende jetzt mal. <lacht> nächstes Mal geht's dann los mit dem Karneval. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!